Ja, und willkommen. Mein Name ist danny die und ich bin euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge waren wir immer noch auf der Suche nach. Okay, warum, wenn ich zurücklaufe, laufe ich, und wenn ich dahin laufe, wenn ich What? okay, keine Ahnung. Aber ja, wir sind immer noch mit iris auf der Suche nach diesen kleinen Kindern, die irgendwie nicht weggerannt sind oder so, weil nicht schon wieder eine Woche ja. Und ja, haben ein paar Monster geplättet und ja, jetzt sind wir hier. Und da sind die Kinder. Warte. Hier ist alles total bröckelig, bestimmt wegen der Reaktorexplosion. Ich gehe. Ja. Einfach so chillig, ganz locker. Danke, du bist echt cool. ich weiß. Also gehen wir zurück? Okay, das hätte ich glaube ich noch letzten Part machen können. Aber okay. Ich wollte schon sagen, wo sind die Kinder auf einmal? denkt doch mal einer an die Kinder. So, ähm. So jetzt ich danke also erstmal muss ich ein bisschen zurücklaufen und dann kletter ich da hoch aber ja passiert aber ja ich muss das den habe ich letztens schon gesehen hat er nur da rumlag ich will nur sehen welche zauber ich habe so welche magie habe ich welche Magie hast du? Kann ich nicht gucken. Gott. Oh Gott, geh weg von mir. Also gar nicht. da war jemals Gebet eingesetzt? Ja, nee beim letzten mal gerade heilung so dann machen wir ja stehen habe ich auch noch Sit-ups, bist du so stark geworden push ups und viel saft warum kann ich nur laufen jetzt also gehen so na gut kann ich nicht nachgucken was ich von denen klauen kann ich glaube wenn ich die analysiere glaube ich der weg war ganz schön weit bis zurück zu den slums oder, oder ist das wortwörtlich da oben da bestimmt noch was auf, ich liege doch niemals falsch. Wo sind eigentlich die Viecher, die ich immer noch nicht analysiert habe? Stehen, ETA, ja, mal war glaube ich, Eta gestohlen. Heiltank gestohlen. Okay, wir sollen jetzt von zwei. Wenn ich oh. große auch Soldat. Das kann man aber nicht so einfach. Stimmt's, Claut? Ja, das ist mein Ding. Die Kinder haben hm. dich echt gern. Das war echt toll. hasse Kinder. Ich schwusch euch gleich eine, wenn ihr nicht den Mund haltet. Oh. Ich hasse Kinder, ich hasse alle Menschen. lasst mich in Ruhe. nicht ja, ne? Tiefer ist es also überhaupt mit unseren Geht freunden deine Freundin? nein jetzt bist du wieder sauer bin ich nicht ist nur ach ist schwer zu erklären verstehe gibt es irgendwelche pläne irgendwie jetzt zu denen zurückzukehren irgendwie bis jetzt noch nicht, nicht auf den arm nehmen das ist viel zu klein das Schwert, Kollege. Geht nicht. Danke. Wenn wieder einmal so etwas passiert, dann sagt sofort einem Erwachsenen Bescheid. Hört ihr? Okay, versprochen. Hier, weil ihr uns geholfen habt. Ihr beide dürft ab jetzt in unser Versteck, obwohl ihr Erwachsene seid. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Cool. Ja, da habe ich überhaupt irgendwelche Nebenstories oder so. Ich glaube nicht, ne? sehe ich das überhaupt? Warte mal hier. Aufträge Nö, im Moment noch nicht. da hey, ja, kommt bestimmt noch was. Was ist das denn für ich das Spiel? Wer mehr gewinnt der muss dann irgendwann darunter oder was ich verstehe es nicht ich hasse kinder komme ich hier wieder raus ich will nicht mehr sein äh, hi. hat doch gerade jemand gesagt ich stamme nicht von diesem planeten gehört ne? Nachher, unser so Typ ist ja aufgetaucht. Leidet unter den gleichen Symptomen. Echt? Schau mal, sieht aus wie eine 2. Tätowiert? Da fällt mir ein. Reunion. <lacht> <lacht> Sephiros, was der Held ist, ist er nicht vor fünf Jahren umgekommen? Es kam in den Nachrichten, mag sein, aber ich glaube, er lebt noch. Oh. Verstehe, oh. Cloud, gehen wir oh, vielleicht? Bin ich die Gestalt aus der Sage, die okay. okay. Dass der Mann im Umhang früher mal ein Soldat gewesen ist. Ach Quatsch! Hey Cloud, bist du vielleicht auf der Suche nach Arbeit? Wenn ich probiere, erfahre ich nämlich die unglaublichsten Sachen. Willst du mal reinhören? Vielleicht ist was dabei. Oh, ganz unbedingt. Wir haben immerhin noch Zeit. Was zum Teufel? Was war? Da? Warum trägt das gewinnt? Kind da im Hintergrund ein Mogri-Outfit? Kommt doch ab und zu mal vorbei. Ja, ein Moment mal. Guck mal, ein Mogri! Ihr könnt mich sehen, Kuku. Nein, ja, das ist ein Kind, du Blöder. Und in dem Fall... Willkommen in meinem Laden, Kupo. Mein Name ist Moggi, Kupo. Mogris sind Fabelwesen. Kennst du denn nicht die Abenteuer von Mog, dem Mogri? Matsch. Da geht es um ein kleines Weibchen. Aber Mogis Waldwesen existieren nur in diesem Spiel. Er macht einen Laden auf, um alle glücklich zu machen. Und ich will genauso werden wie Mog und habe darum einen Laden eröffnet, Kuko? können nur von Menschen mit reinem Herzen gesehen werden, Ich habe Dazu habe ich nichts zu sagen, Kupo. Jedenfalls gibt es in meinem Laden nur Schätze und Raritäten, Kupo. Bei mir kannst du Moki-Medaillen eintauschen, Kupo. Ah, okay. Ja, ich kaufe einfach so Sachen. Au, oh, ne? Oh, eine Medaille muss ich bezahlen dafür, okay. Komm vorbei, wenn du Mokri-Medaillen hast, Koko. Und was machst du dann mit all den Medaillen, Mogi? Ich mache mit ihnen alle Menschen glücklich. Ist doch klar. Das ist immerhin meine Pflicht als Mokri. Verstehe, wie Mog in der Geschichte. Ja, Fabelwesen sind doch Wesen, die gar nicht existieren. Weiter so. Alles können. Ah, Mogis existieren noch in Final Fantasy. Hallo? Das also würde ich sagen, ein Tiger ist die Farbe gewesen, obwohl es eindeutig Tiger auf der Welt gibt. Das hier ist aber kein Vergnügen, sondern Arbeit. Ja, hörst du nicht die Musik? Und für Arbeit muss man immer maximal motiviert sein. Klaut, so kann man es natürlich auch sehen. Na, warum machst du es dann nicht einfach? Ist echt nicht schwer. Aber die gold musik im Hintergrund die macht mich voll. Kirre irgendwie. Wo ist das? Also irgendwie voll die Nervtötende Der Ort an sich ist auch sehr nervtötend. Ich habe von dir kaufen. Da Goldzauser, seht ihr? Ich kenne meinen. Ich kann mir noch einen Stab kaufen. Cool. Äh, Sehe ich irgendwo wie viel ich habe Ach da unten links 16. Ja ich habe fleißig gesammelt ne Friedhofsschlüssel. Oh ich weiß wo dat. das ist bestimmt diese eine Tür ne Emblem der Lösung. Ist dann der Ansporn Das sieht aus wie der Emblem Schild von Crom. Einführung in die Schwertkunst, der sich Waffenpunkte vermehren lassen. Waffenpunkte vermehren lassen. Tiefers Waffenpunkte. Ist eueres Waffenpunkt vermehren lassen. hat als für jeden, okay. da ja kann ich mir nicht für jeden leisten, leider. klaut Cloud wird wohl. Ja, ich habe einfach WP dafür bekommen, okay. da kann ich mir die Sachen hier alle leisten noch. Eta. du Für die AT -be leiste bei Kampfbeginn leicht auf. Ja. Ja, ich hab mal die auf die Träger, Wenn die T oder der kaufen wir mal. Aber nicht? So. Danke für deinen Einkauf, Kupo. Mit deiner Hilfe konnte ich schon einige Medaillen sammeln. Mit denen kann ich jetzt viele Menschen glücklich machen, Kupo. Klingt gut. Der ja, hat die doch irgendwo auf dem Schwarzmarkt. So verkrampft. Gut. Niemals. So kannst. Mach mich glücklich. Ich will Spaß haben und lachen. <lacht> ich noch ich will spaß haben ich hasse euch alle. er ist <lacht> ja, macht voll spaß ich in clouds charakter so rein zu finden so da ich ein paar punkte mehr habe immer mal direkt aus ne? natürlich habe ich jetzt einen freigeschaltet ich Dachte ich kann jetzt hier wieder ein bisschen viel einkaufen damit, aber nee. physische Attacke plus 16 zuerst. So, jetzt habe Materia Slot, hallöchen. Na, guck mal, so, das heißt, das Schwert wird auch bis zum Ende noch irgendwie hilfreich sein. Habe ich so das gefühl wenn dann immer wieder irgendwie, weiß sie nicht stärker wird, mehr Materia Slots bekommt und so. so. Zu sich Slot Boom, okay und da ist auch eine neue Waffe so auch hoch leveln 40 alles klar zu sich der Slot cool das ist mal erwischt äh, Feuer elementar attacke blitz elementar attacke wind -Elementar attacke wir haben wir ja eher wind ausgerüstet also warum nicht so ähm, haben wir mp maximum plus 10 ja plus 10 und dann habe ich magische attacke glaube ich gesehen und dann nehmen wir noch den ja mit cool so und dann direkt auch mal ausrüsten macht der unschuld für deinen magischen fächern auf, auf gegner im wirkungsbereich aus wir müssen zwei gegner treffen ja da wieder ja wohl kein problem sein damit ne? ähm, das hat genauso viel dinge an hatte das magisch stärker das ist viel stärker so und wir können jetzt eine sache mehr hier ausrüsten heilen stehen analyse effizienz blocken ich würde sagen noch irgendein Angriffszauber, ne? Oder haben wir noch irgendwas vision ähm, provozieren die sekunden abbringt zeit ja, so unbedingt baum jetzt eigentlich nicht ne? ich würde sagen wir nehmen gewitter einmal zum hochleveln alles klar so, ähm, jetzt haben wir diesen Schlüssel, ne? Ich würde sagen, dann gehen wir mal und tun diesen Schlüssel hier eintauschen. Äh, benutzt eintauschen benutzen. Jetzt nur wüsste, wo das noch mal war, ne? Weil war, ich noch weit weg, ne? Ne? war noch ausgegraut irgendwo. das namens von Sektor 5. Hier. Warte mal, wo bin ich? Okay, das ist da unten, alles klar. Gut, dann gehen wir aber erstmal hier die ganzen anderen Quests noch einsammeln, ne? und Dann machen wir uns auch den Weg zu diesen zu dieser Tür, weil da war eine ganze Menge Sachen, glaube ich, die man sich da holen konnte und die will ich haben, die will ich alle haben. Ja, ja gespielt Er hat geführt. Spiel wird sowieso nicht einfacher. Also ja. So dann sehen wir es mal. Was müssen wir überhaupt storymäßig machen jetzt? Randalierende Waffensysteme randalieren. Universaler Söldner. Ich soll wahrscheinlich hier quest machen. Ne? So du. Na. Hast du noch mehr Blumen? Dieser Ex-Soldat, von dem alle reden, klaut richtig. Jetzt ist er ein Alleskönner, Fräulein Furia. Ich war schon vor einer. Gebracht. Das bin ich sehr. Sogar die Kinder, die ich heute auf den Rundgang geschickt habe, sind noch nicht zurück. Der Unterricht hat schon längst angefangen und keiner ist da. Rundgang Ah, die Nachbarschaftshilfe der Kinder vom Helmchenhof, richtig. Genau. Als Dank für Spenden gehen sie Müll aufsammeln, Besorgungen erledigen oder zeigen sich anderweitig erkenntlich. Ihr habt sie nicht zufällig irgendwo in der Gegend gesehen? Ah. Dabei habe ich heute Abend doch Pläne und muss mich noch vorbereiten, wisst ihr? Wir könnten sie ja suchen gehen. Oh, wirklich? Das würde mir sehr helfen. Es sind fünf Rechdachse, die noch nicht zurück sind. Sie haben selbst gebastelte Schwerter dabei. Daran erkennt ihr sie sofort. Ah, dann weiß ich, wo einer von denen ist. Ah, oh. wie gefällt euch unsere oh. Dekoration? Die Kinder haben sich viel Mühe gegeben. Das sieht man. Sehr schön. Nicht wahr? Ach, da fällt mir ein, ich habe gesehen, wie jemand von Shinra in Richtung deines Hauses gegangen ist. Oh Gott. Du weißt schon einer dieser unheimlichen Typen in Schwarz die Turks. Meister Florist. Okay, habe ich die richtigen Blumen ausgesucht oder was? Keine Ahnung, konnte man halt irgendwie vermasseln, weil ich diese einen Dinger da nicht mitgenommen habe. Ne? Hey, warte mal, das ist nicht nee, das ist das nicht. Das ist. Dieser oh Gott, nein, der sieht voll gut aus. Nee, den gehe ich mal aus dem Weg. <lacht> den Witz versteht er jetzt noch nicht, aber ihr werdet es bald verstehen. Hey, du hast ein oh, Schwert. Herr Soldat, willst du dir die Geschichte etwa auch anhören? Jetzt, wo der Reaktor zerstört ist, soll es wieder Krieg geben? Sagen sie, warum freust du dich dann so? Stimmt? Solltest du nicht erst was anderes erledigen, bevor du dir darüber Gedanken machst? Stimmt, ja, der Unterricht bei Fräulein Fourier. Ich muss. Oh, dich nicht. Das tut weh, pass auf mit dem Schwert. So, ein Kind schon mal gefunden, na schon direkt das nächste. Alter. Huch, Cloud. Und wie läuft die Patrouille? Die Slumbewohner sind alle total aufgeregt. Bestimmt ja, ich Explosion im Reaktor. Habe ich in der Katze gelaufen? Entschuldigung. Aber hast du nicht etwas vergessen? Der Unterricht! Ich muss schnell zurück zum Blöd seid ihr eigentlich. Ja, ich will jetzt aber immer noch diesen einen Ort finden. Der war doch irgendwie ausgegraut. warten hier sieht auch irgendwie da. Also warte, ich hole mir erstmal die Truhen oder was auch immer da war. Ich habe da mal Truhen hinter aus dem weg ich hoffe ich kann jetzt hier aus mehr ne? ohne hat jetzt hier irgendwie iris kommt und sagt hey wir können ja nicht raus das ist verboten hey das darfst du nicht machen Blub, ist verboten du so, gehst um unterricht bildung ist Der wichtig glaubt. ich bin sehr erfreut sie zu treffen mein traum ist es so stark wie ein soldat zu sein ich sehe zu den soldaten auf da hast du dir ja was vorgenommen Nun. Wir befinden uns in einer ernsten Lage. Der Makoreaktor ist explodiert und viele Kinder haben dadurch ihre Eltern verloren. Ja. Vielleicht kommen sie ja in den Helmchenhof. Ja, aber das Fräulein Lehrerin hat dann auch mehr Arbeit. Das Fräulein Lehrerin sucht übrigens nach dir. Das habe ich total vergessen. Ich kehre sofort zum Helmchenhof zurück. So. Das ist mir nicht so fest, ne? Helfen? Ja, was gibt's denn? Ich wurde von fünf Kampfmaschinen von Shinra verfolgt, sahen aus wie Augäpfel. Sie sind in die Seitengasse verschwunden, aber wer weiß, wann sie wiederkommen. Deshalb brauche ich jemanden, der sie ausschaltet. Ich Na, ich kennen wir Gass. jemanden? Ich danke dir. Okay. Vielen Dank. Die Dinger riefen Eindringling lokalisiert und stürmten in die Seitengasse. Sei bloß vorsichtig. Ja, das das ich schon. Haben erst einmal muss ich mal ja muss ich, ich muss sowieso da ein okay cool das ist nämlich noch perfektes timing wieder was gelernt habe mir wieder was gelernt ein, so, wo sind diese einfach die ich noch nicht analysiert habe ey, das kotzt mich an habe ich, hab, ich sage die mir noch einmal irgendwie beim weg gelaufen sind und dann habe ich so einmal nicht analysiert wo geht mir da cool können die Der dann merkt ganz schön broken irgendwie so okay, hier ist das also muss ich suchen alles klar dann suche ich erstmal da in den wo die schätze sind wollte ich gerade sagen äh, hier ne? Was? War das nicht schlüssel ein Schlüssel mit zu zum Slams? Ist das nicht? Noch ein anderer Eingang, ne? Friedhof? Was meinen die dann diese eine, dieses eine Gebiet hier? Hier ausgegraut war das ganz dicke hier fahrt nee, Zentrum, Tal der Dämmerung, Friedhof, Aussichtspunkt Stahlberg, Straße der Besinnlichkeit. Aber irgendwann muss ich auch irgendwie wieder dahin kommen. Nee? Die Kirche, ja, ich kann mal irgendwie da die Kirche zurückkehren. Hat des Mutes. Wir sind ja noch eine Weile hier, glaube ich. Ich Meine war noch, was ist noch eine ganze Weile in diesem Gebiet hier. Also, wie ich das Spiel kenne, wird hat das wahrscheinlich sowieso noch ein bisschen hinausziehen. Hi Musik hat noch nicht mal begonnen. Hey, Hilfe! So, jetzt mal ein Dings ein hier. Macht der Unschuld oder auch nicht? Da waren sie schon tot. So, also noch hin. Fünf Minuten kommen. Ging mal, aber stimmt noch hin, dann guck ich mal, ob ich in die Kirche zurück kann, um mir diese eine Materie dazu in den am Boden lag, die ich noch nicht erreichen konnte, weil da Geister vorher waren. Ich meine, wenn ich schon mal hier bin, also ich meine, da ist noch ein ganzes Stück zu laufen, aber komm wo man es auch noch, wenn er jetzt wohl da reingehen können, jetzt wo die Türks da weg sind. So. entschuldigung da ähm. okay hat sind die schon aber ich muss doch fünf von denen erledigen oder auf ja, turbo kann ich von dir klauen cool das für dich nicht übertreiben ich so ball in die fresse von jemanden ich muss ja... Ich muss euch beide treffen, ne? Mach mal einfach. Macht der Unschuld. flieg und sie Ah, die Angriffe sind wirkungslos. Egal. Aber der Angriff bringt ja was, also... irgendwie treffe ich damit nicht. Lass mich mal und dann ziehe ich vor daneben vorbei. Wirksamen Wind sagt das doch gleich. So, ähm, Euro ins Was wir haben, so ein Schild um sich herum. Okay, äh, ich sollte mich vielleicht mal heilen Hier überhaupt keine Musik oder so ist ne? so, ähm, macht er Unschuld. Frisse er das schädlichkeitsbonus sehr cool. Oh spezies haben auch abgeschlossen. Warte ich sogar abgehauen. Nee. Ah, du. Ich habe irgendwie ein Schild, in dem ich nichts machen kann. Okay, ähm... Nein. Alter. Was ist denn das? Da einmal magie gegen einsetzen aber hat ja wird ja auch abgeschlossen nicht sein hat er gesagt fünf kannst du nicht gebet außerhalb des kampfes einsetzen haben wir mal keine mp verbrauchen okay dann setzt wieder ein okay Eine Box hat überlebt oder auch nicht, keine Ahnung. Ich renne noch mal ganz schnell zur kirche ich und hoffe, dass jetzt, äh, Materie nicht von Hi. von Geistern wieder für Schutz wird. Ah, oh, nicht schon wieder. Oh, was? Okay, die waren schon. Was? Ja. So. Irgendwo hier waren noch diese Gegner, die ich nicht analysiert hatte. Also muss ich die ja wieder irgendwie hier irgendwo treffen. Ähm. Ja. Ähm. Hi. Hm. sind noch welche. Sagt man ja doch. Wie viele kommen denn nach ins Gesicht? War oh, du, du auf meinen Superangriff hier mit so einem blöden Angriff hier. abzubrechen? Da ah, geht weg. Wenn ja meinen vollmächtigen Angriff hier am Ausführen, die hauen mich einmal ja, abgebrochen, gibt es nicht. So, ich komme da nicht an die Materie an Ich gehe darum umsonst lang. Ich stand standst vorher übrigens nicht da. Warte mal, jetzt auch eine Mission. Oder? Nee, jetzt sagt mir nur, ich soll da hingehen, ne? So, ähm, mal kurz abchecken, ne? Nichts Neues, ne? Ich dachte, jetzt war ich wieder ein bisschen weiter bin dass ich jetzt irgendwas machen kann aber nö. so wenn er wohl jetzt zurückgehen können oder halt. ja, die tor schon geöffnet so. ich hoffe selbst wenn ich da komme, das hat auch lohnt ja materie Mir ist aber eine gelbe materie also hat irgendein Kommando kommt schon. Feindes können Feindes können Feindes können. Das war einer meiner Lieblingsmaterie. Dann kann ich Zauber von anderen Gegnern lernen. Blau Magie, meine Lieblingsart von Magie in Fallen kann ich tausend Nadeln und also was einsetzen von Kaktoren. die müssen wir wieder ein Final Fantasy Tactics ausbilden. war meiner Meinung nach das beste Gameboard-War-Spiel aller Zeiten. Nee. Und ja, nein, Clan erstellen, verschiedene Rassen, was exen Echsen, exen viecher keine Ahnung, so Wahlhunde-Kreuzungen, was weiß ich. Aber du konntest ja einen eigenen Clan erstellen, mit du konntest ja allen spezifische Jobs geben und so. war voll awesome. So, okay, hier scheint sich abgeregt zu haben. Joink. <lacht> so, da, guck mal. So, bitte sei es wert. Chakra. Aber das habe ich doch schon. Ah. ah aber anders ist ja nicht ne? chakra was soll ich denn mit noch ein chakra er ja, denkst du er ja, findet irgendwie was richtig geiles ne? dann kriegst du sogar was doppeltes was schon irgendwie vor damit ist tiefer hatte das schon im inventar drin als ich sie bekommen habe in meiner party also hätte sie nicht verpassen können warum geben die mir ja noch mal so hat dann muss ja, ich aber sagen ich bin dem part ich renne den weg jetzt mal zurück ähm, hier hin und dann machen wir weiter mit dieser einen mission und oh, die sind auch hier nummeriert auch oh, cool oder oh, fehlen noch drei stück anscheinend ja wir machen wir weiter mit den Nebenstories in der nächsten mission dürfte wohl nicht so lange dauern ey. also ja ich sehe euch dann in der nächsten folge Lasst bitte ein Like, ein Abo, oder einen Kommentar, das würde mich sehr freuen und den Kanal weiterhelfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich. Tschüss.